Also Leute, wie ihr seht, bin ich jetzt hier auf meinem Bett und wahrscheinlich habt ihr schon Titel Titel halt gelesen, dass ich mache wieder eine Challenge. Ihr wisst hoffentlich alle, dass ich liebe Klamotten. Auf jeden Fall, ich liebe Klamotten, ich liebe die Mode. Und in diesem Video geht es darum, dass ich werde gleich jeweils drei oder zwei Klamotten rausnehmen. Zum Beispiel zwei T-Shirts hole ich raus oder drei T-Shirts. Und dann frage ich Siri, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 3 oder 1 und 2. Und dann, sagen wir mal, Siri hat jetzt die Nummer 3 genommen oder die Nummer 2. Dann muss ich das anziehen und dann sehen wir was Siri alles so, also was Siri so für einen Geschmack hat. Danach kann ich ja sagen, ob es mir selber gefällt. Okay, Siri ist an. Sonst habe ich das meistens immer aus, weil ich Siri nicht so oft benutze. Und jetzt ähm, machen wir mal Runde 1. So, also ich drehe euch jetzt hier so hin. Sieht man Sie ja. also hier ist mein Kleiderschrank und jetzt kann man nicht so viel sehen. Also hier unten sind meine Pullovers, hier sind meine T-Shirts und hier sind meine Hosen. Äh, also mal gucken. Also, ich habe hier einmal so ein Anime-Pullover, den habe ich ja zum Weihnachten bekommen. Ich habe einfach bald Geburtstag, Leute. Also, heute in sechs Tagen habe ich Geburtstag. Oder? Das wird dann die Nummer 2 sein. Und ich glaube als Drittes nehme ich diesen Top. Wisst ihr noch als habe ich das auf meinem deutschen Kanal auch genommen, da wo ich bei Shein eingekauft habe. Jetzt kommen wir zu den Hosen. Obwohl wisst ihr was, ich glaube packe äh, ich mache das so gerecht, dass zum Beispiel, also sagen wir jetzt mal, wir nehmen eine ein Pullover, ein T-Shirt und einen Top, das wird viel gerechter sein. Auf jeden Fall eins, zwei, drei. Ich hatte das schon so lange nicht mehr an. So, machen wir mit den Hosen weiter. Ich habe keine Strumpfhosen. Wirklich keine Strumpfhosen. <lacht> Deswegen mache ich mal diese chillige Hose. Ähm, oh nee, ne? Ich habe halt, das ist meine einzige Jeans. Fällt mir gerade auf. Na gut, dann nehme ich jetzt erstmal mal Leggings. Leggings. Aber ich habe ja noch die. Und das wollte ich eigentlich sagen, aber ich weiß nicht, ob das zu irgendwas passt, aber egal. Äh, jetzt können wir auch Socken raussuchen. Obwohl. Egal. Ähm, ist der durchlöchert? Ist der durchlöchert? Nee, der ist nicht durchlöchert. Wo ist das zweite Paar? Ich ist noch so im Orangen. Da sind die durchlöchert. Nee, der ist nicht durchlöchert und der andere. Der ist auch nicht durchlöchert. Ich habe aber noch diese Socken. Und die haben auch ein Loch. Wollt ihr mich jetzt komplett... Ich hab noch weiße. Passt mal ab. Na ja, wisst ihr was? Es ist ja nur ein kleines Video. Da, wo ich vielleicht eine Minute mit denen durchhalten muss. Gibt noch was anderes? Ja! Ich habe ja noch so, Kappis und Hütchen. Die kann ich auch nehmen. Oder, Leute, ich habe auch so eine andere App. Und zwar die heißt Alisa. Das ist eine russische App, die würde ich dann einfach übersetzen. Oh ne, kommt bitte. Uh! Oh. Oh. Kennt ihr diese Mexikaner, die haben doch immer so ein komisches Hut an. Aber auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe jetzt was. Stellen werde wieder alles zu. Ich habe Staub eingeatmet. So. So. Ich glaube, wir fangen äh, mit den Hosen an. Wir haben einmal so eine Hose und die Leggings. Also das ist die 1, das ist die 2 und das ist die 3. Muss ich jetzt auch aufnehmen. Okay. Nennen wir eine Zeit zwischen 1 und 3. Diese zwei kommen jetzt weg. Die packe ich alle danach in den Schrank. Der in der Mitte ist die 1. Äh, mein Top ist die 2 und T-Shirt ist 3. Ja. Nenne eine Zahl zwischen 1 und 3. Zufällige Zahl zwischen 1 und 3. Ist 1! Das ist dieser süße Anime-Pulli. Das ist. Mm, das ist mein lieblings -Buddy. Also eine meiner Lieblingspullis. Auf jeden Fall diese zwei, die kommen jetzt auch weg. Da, wir machen jetzt mit den Socken weiter. Und da machen wir jetzt, die Grünen ist die 1, die lila sind die, äh, die pinken sind die 2 und die Orangen sind die 3. Okay. Nenne eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3. Hä? Schon wieder? Hab ich mich gerade veräppeln oder so? Ob das passen wird, weiß ich nicht, aber okay. So, und jetzt kommt das Spannendste, gut. Also einmal diese Kuh. Ich kann dann auch entscheiden, ob ich dann die oder die Seite nehmen will. Oder kann ich auch Siri eigentlich fragen? Dieser Hut, den ich von meiner Oma bekommen habe, glaube ich. Und diese Käppi hier. Ganz normale schwarze Käppi. So, machen wir mal wieder eins, zwei, drei. Abhol. Eins, zwei, nee. Eins, zwei, drei. Nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3. <lacht> Aber der nimmt halt nie drei dran. Das ist voll doof. Na Okay, also ich werde mich jetzt umziehen. Und am Ende wird sie dann sehen, wie ich aussehen werde. Und danach nehme ich so richtig bunte Sachen. Damit gar nichts passt. Nichts. Und ja. Okay, das passt eigentlich jetzt gar nicht. Aber voll Gott. Cool. Voll nice eigentlich. Ja toll, jetzt sieht man die. Da. Jedenfalls, das ist das Outfit. Und mit den Socken passt es mal überhaupt nicht. Das passt halt einfach alles gar nicht. Aber mit dem Hut. Auf jeden Fall machen wir mit dem zweiten Outfit weiter. Und das, also diesem Outfit gebe ich eine 6 von 10. Halt die Hose, das, der Pullover und die Socken und das Hütchen natürlich. Passen überhaupt nicht und ja, ich gehe jetzt ein paar Sachen von Mama holen und ich hoffe, sie wird dann auch nicht sauer so auf mich sein. So Leute, ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen genommen von meiner Mutter. So, ich habe jetzt hier auch noch... Oh mein Gott, passt der mir noch? Ich weiß gar nicht, ob der mir noch passt. Ich glaube, der passt noch nicht mehr. Oh mein Gott, das ist der eng. Ist der richtig eng? Ja, aber auf jeden Fall noch tragbar. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mit dem da an. So, das ist die 1, das ist die 2 und das ist die 3. Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 3. 3, das ist die hier, ne? Oh, das ist die hier, die ist voll cool. Also, wir haben jetzt die hier, also das hier können wir jetzt abmachen. Und die hier kommen auf meinem Stuhl. Und oh, das ist wie beim Shoppen. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Machen wir weiter mit den Hosen. Einmal so eine kurze Jeans, einmal so eine kurze diese Hose und diese weiße Hose. So, und jetzt wieder 1, 2, 3 machen wir mal. Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 3. 2. Das wäre jetzt eigentlich egal, ob wir so machen würden oder so. Das ist dann die hier. Cool. Oh mein Gott, ich glaube, das wird jetzt schon komisch. Also ein komisches Outfit. So, das ist Mama. Mein, mein Mamas T-Shirt. Das ist die Nummer die Nummer 2 ist der hier. Und die Nummer 3 ist das mit den äh, Faulti Faultieren. Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 2. Äh. Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 3. 3? Oder haben wir das jetzt so oder so rum gemacht? Ich glaube, ich mache es jetzt nochmal, weil ich weiß nicht, wo wir gemacht haben. So, okay, wir machen das jetzt einfach hier so rum. Das heißt, das ist die 1 und das ist die 3. Okay, nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 3. 3. Gut. Aber die werde ich noch beim, bei der nächsten Runde benutzen. Diese Sachen, die ich jetzt auf den Stuhl lege, die werde ich für die nächste Runde benutzen. Und dann machen wir auch so. Also 1, 2, 3. Oder warte mal. 1, 2, 3. Also hier fängt es an. Dann so und dann so. Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 3. 3, Jetzt machen wir mit den Lippenstiften weiter. Das hier, meine Damen und Herren, wird die 1 sein. Das hier, meine Damen und Herren, wird die 2 sein. Und das hier, meine Damen, wird die 3 sein. Okay. Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Die 2. Oh. Das ist die rote. Ich weiß nicht, Mama hat, glaube ich, gesagt, die ist, wenn, wenn man die so aufträgt, dann, kann man die, also dann wird die halt sofort trocken. Und die kann man dann nicht einfach so wie mit dem... Äh, Papier, so weit machen wir muss schon, das wirklich abmachen. Also... <lacht> ja, dann wir die jetzt, ne? Und jetzt kommt das, worauf ich gewartet habe. Das... <lacht> das hier... <lacht> ist die 1... Nein Spaß. Das ist die 3. Das sind die 2. Und das hier ist die 1. Okay. Okay, also wir machen das so, das ist die 3, 2, 1. Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Die 3. Ich glaube, ich werde so eine Hexe sein. Mm, okay, ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt um. Okay, machen wir. Ah, ich kann nicht ah, oh mein Gott. Ich kann nicht. Ich kann nicht mit den High Heels gehen. Auf jeden Fall, das ist mein Outfit. Ich kann es leider nicht sehen, weil das ein bisschen zu weit weg ist. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ja. Oh mein Gott. Ich habe Lippenstift vergessen. Wir müssen den Lippenstift machen. Oh mein Gott, ich kann keinen Alter, hier ist echt eine Baustelle. Oder? Okay, Leute. Es. Alter. Es ist so schwer. Oh. Ich verstehe nicht, wie, wie kann man mit dem den ganzen Tag rumgehen. Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall, Leute, ich gebe diesem Outfit. Ich gebe diesem Outfit eine 5 von 10. Die ist halt, das Outfit ist halt nicht mehr so cool, weil es halt nicht alles passt. Und jedenfalls, auf jeden Fall, wir sehen uns, wenn ich mich abgeschminkt habe. Und ja. So, machen wir mit dem nächsten Outfit weiter. Das ist die Nummer 1. Das ist die Nummer 2. Und jetzt kommt die Nummer 3. Das ist auch ein T-Shirt. Der hier. Also, wir machen es so. äh, Die V tier ist die Nummer 1, dieser diese Pullover ist Nummer 3, 2 und Stitch ist Nummer 3. Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 3. 3, ist. Der hier. Das ist die 1. Das ist die. So, ich habe hier jetzt nur noch zwei übrig, deswegen mache ich das einfach so. Ihr, ihr seht ja gar nichts mehr. So, jetzt müsste ich eigentlich auch nichts nicht sehen. Das ist die 1 und das ist die 2. Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 2. 1. Also der hier. So, wir machen das jetzt so. 1, 2, 3. Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Hier. Das ist 1, 2, 3. Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 3. 1. Das haben wir gesagt, das ist die 1, ne? Naja, ah wir haben ja so gemacht. 1, 2, 3. So. Hier kommen die Schuhe. Jetzt... Ein, das, das ist die 1, diese Braunen, Und die 2 sind die schwarzen. Ja, Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 2. 1. Das heißt, die hier. Das ist Größe 39. Toll. Auf jeden Fall die hier. Wir sehen uns, wenn ich denn jetzt fertig bin mit Umziehen. Mein letztes Outfit. Die Schuhe sind mir eindeutig zu groß. Aber egal, Diesen diesem Outfit gebe ich natürlich eine 10 von 10. Siri, Siri, du hast es gut gemacht. Du hast deinen Job in der letzten Runde richtig gut gemacht. Auf jeden Fall, ich bin richtig zufrieden mit dem Challenge. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Tschüssi. Leute, ich habe mir so gedacht, bevor ich hier alles ausmache, würde ich euch noch mal zeigen, wie es hier alles aussieht und. Äh